Hallo, CouchDB erste Schritte. Gestartet wird CouchDB mittels Eingabe SU Leerzeichen C Leerzeichen in Anführungszeichen System CTL Leerzeichen Start Leerzeichen Enter Passwort eingeben. Das sollte schon bekannt sein, der Test ob CouchDB läuft erfolgt mittels Eingabe localhost .5984 beim Browser oder in der Kommandozeile per curl Leerzeichen http .localhost :5984. Alle vorhandenen Datenbanken werden durch die Eingabe loglos, Doppelpunkt 5984, Schrägstrich, Unterstrich, All-Unterstrich, DBS angezeigt. Ebenso in der Kommandozeile, Schrägstrich, Unterstrich, All-Unterstrich, DBS. Die einzige Datenbank, die momentan existiert, ist die Datenbank unterstrich Users. CouchDB besitzt eine RESTful JSON API. Das bedeutet, die Aktionen auf die Ressourcen geschehen durch eine HTTP-Methode, zum Beispiel GET. Ein Beispiel, anhand der Eingabe CURL, Leerzeichen, Minus, Groß X, Leerzeichen, jetzt kommt die HTTP Methode, das ist hier PUT, Leerzeichen, jetzt kommt die URI, HTTP, Doppelpunkt, Schrägstrich, Schrägstrich, Localhost, Doppelpunkt, 5984, Schrägstrich, Test, wird eine neue Datenbank angelegt. Abgefragt wird die Datenbank durch die HTTP-Methode GET. Okay. Mittels Eingabe... CURL Leerzeichen, Minus X, Groß X, Leerzeichen, Delete, Leerzeichen, HTTP, Doppelpunkt, Schrech, localhost Doppelpunkt Localhost, Doppelpunkt, 5984, Test, kann die Datenbank wieder gelöscht werden. Außerdem verfügt CouchDB über ein Webinterface namens Futon, das man mit localhost.5984-utils erreichen kann.